Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilen-Revue. Martin, was haben wir die Woche? Ja, wieder ganz viel. Einen globalen Lacher und einen nationalen Bauchfleck. Na dann, gehen wir an. Was war los die Woche bei Schwarz-Blau? Der Strache ist geflogen. Was? Einen vollen Bauchfleck, hast du das gesehen? Ach stimmt, ja. Ich würde sagen, Haltungsnoten 10,0 und für Zicht kriegt er 12. Mindestens. <lacht> ja, und das schlechte Nachricht haben wir auch die Woche. Ach, schade. Haben wir so gut angefangen. Die Staatsschulden sind um 6,1 Milliarden gesunken. Und das ist schlecht, wieso? Naja, die Regierung tut sie dann noch schwerer, wenn sie den armen Geld wegnimmt, das zu begründen. Ich befürchte das krieg ich nicht. Was ist los? Dramatisches hat sich in Österreich getan. Okay. Sogar der Kurz hat sich zu Wort gemeldet. Der Kanzler. Höchstpersönlich. Wow. Und zwar noch gleich mit dem Satz: inakzeptabel. Da brennt aber am Hut geworden. Ja, naja, es ging darum, dass der Kickel missliebige Medien von Informationen fernhalten wollte. Da kann man dem Kurz katholieren, dass er mir den Mund aufgebracht hat. Ich glaube ja fast, dass wir den kurz gerne Nomme gratulieren werden. Okay. Naja, ich weiß nicht, hast du gehört, der fliegt im Oktober zum Putin. Okay. Ich habe eine Vermutung. Was ja nicht. Er braucht ein Trauzeugen. Verratest du uns die Highlights vom Trump von dieser Woche? Mit Vergnügen. Super. <lacht> okay. Als aufhören wir jetzt eine Klassik wieder. Okay mit dem Brett Kavanaugh, der steht wieder in den Nachrichten, bis ist ja der Wunschkandidat von Trump für den obersten Richter, leider ist er nicht in den Nachrichten, weil er Richter geworden ist, sondern es hat sich eine andere Frau gemeldet, die gesagt hat, er hat in den 80ern seinen Penis ins Gesicht geholfen. Noch eine? Mhm. mhm. so stelle ich meinen ehrwürdigen Richter vor. Ja, der Trump scheinbar. Mhm. Aber der Trump hat sich die Wochen auch bemüht, ein bisschen staatstragend zu sein. Er hat eine Rede vor der UNO-Vollversammlung gehalten, mhm. und hat gerne angefangen, wie der Brand so anfängt, äh, seit er am Amt ist, ist Amerika besser, größer, stärker, sicherer und toller überhaupt. Und wurde ausgedacht. Und wie. Ja. Von allen Staatsmännern und Frauen. <lacht> Aber er hat es ja staatsmännisch weggestückt. Mit der Reaktion hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja. <lacht> Und da verwundert es dann auch nichts, dass unser Bundespräsident, der Van der Bellen, das gemeinsame Foto mit ihm und Trump und seiner Ehegattin erst einen Tag später veröffentlicht hat. Weißt du, was ich auf Twitter gelesen habe? Wer vor fünf Jahren getippt hätte, dass der Van der Bellen österreichischer Bundespräsident und der Trump US-Präsident ist, der war eingewiesen worden. Warum lässt man die heute? Naja, damit man was lernen. Was hast du die Woche gelernt? Es ist wichtig, dass die richtige Diagnose gestellt wird. Grundsätzlich stimme ich da voll zu. Naja, hast du das gesehen in der Heute? Da schreibt Anna dem seine Nierenversagen, ich will keine schwule Niere haben. Es gibt schwule Nieren? Naja, die er gespendet kriegt von jemandem, der schwul ah, ist. Okay, okay, okay. Da sagt er, ich will keine schwule Niere haben. Die Diagnose ist falsch, weil... Eindeutig falsch bei dem Versagen nicht die Nieren, sondern das Gehirn. Und was hast <lacht> du <lacht> Da gibt es nichts zu argumentieren, glaube ich. Ja? Was hast denn du gelernt? Ach, ich habe einen Mythos aufgelöst. Okay. Liebe Kinder, wenn euch die Eltern sagen, Obst ist gesund, das stimmt nicht immer. Wieso? Texanische Bananen sind voller Kokain. Das mhm. kann man gar nicht erklären dass das gesund ist. Stimmt. <lacht> ja, mit diesen Konsumenteninformationen beenden wir diese aktuelle Schlagzeilenrevue. Wir danken für's Zuschauen. Natürlich wieder unseren Okto-Zuschauern. Danke, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns nächste Woche wieder. 20 Uhr. Montags. Auf Okto. Ciao. Ciao. Tja, und die lieben Internet, Zuschauer, von denen verabschieden wir uns auch immer mit liken, kommentieren, da war noch was. Teilen! Teilen! <lacht> also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss ja. euch!